Liegt ein Engpass vor? Ein Engpass liegt dann vor, falls die verfügbare Menge eines Faktors, z.B. Fertigungszeit in Stunden oder Teigmasse in Kilogramm nicht ausreichen, um die maximale Fertigungsmenge aller Produktgruppen zu fertigen. Lautet die Antwort auf diese Frage Nein, so kann man als Engpass alles gefertigt werden. Lautet die Antwort auf diese Frage hingegen ja, dann folgt der Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2. Ermittlung der absoluten Stückdeckungsbeiträge je Produktgruppe. Ergebnis des Schritts Nummer 2 ist der absolute Stückdeckungsbeitrag in Euro pro Stück. Schritt Nummer 3. Ermittlung der relativen Stückdeckungsbeiträge je Produktgruppe. Ergebnis des Schritts Nummer 3 ist der relative Stückdeckungsbeitrag in Euro pro Engpassfaktor, zum Beispiel pro Fertigungsminute. Schritt Nummer 4. Platzierung der Produktgruppen, also erster Platz bis ender Platz. Ergebnis des Schritts Nummer 4 ist die Vergabe der Plätze nach absteigendem relativen Stückdeckungsbeitrag. Schritt Nummer 5. Ermittlung der, der Fertigungsmengen, also dem gewinnoptimalen Produktionsprogramm. Ergebnis des Schritts Nummer 5 ist die Fertigung der Produktgruppen nach absteigendem relativen Stückdeckungsbeitrag. Schritt Nummer 6. Ermittlung vom Betriebsergebnis BE. Nach der Formel Summe der Deckungsbeiträge aller Produktgruppen minus den Fixkosten wird schließlich das Betriebsergebnis ermittelt. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms in einer engpass vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.